Danke. Jetzt gehört dein Amazon-Unternehmen hier. Ist die richtige Zeit, um sein Amazon-Unternehmen jetzt zu verkaufen? Die Frage bekommen wir momentan echt sehr häufig gestellt, denn überall im Internet posieren irgendwelche Blogartikel darüber, Neuigkeiten, Presse-News dass immer mehr Amazon-Unternehmen aufgekauft werden. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, es ist definitiv momentan ein kompletter Umschwung in der ganzen Branche, denn viele Unternehmen erkennen diese Amazon-Thematik nun für sich. Und immer mehr Unternehmen kaufen jetzt bestehende Unternehmen auf. Das ist tatsächlich so. Es gibt beispielsweise Trajio, die in Amerika sehr stark unterwegs sind und bereits zahlreiche Unternehmen aufgekauft sind und mit ihrem Umsatz zu den Top 25 Händlern der Welt gehören. Trajio, was machen die als Beispiel? Die gehen halt hin kaufen bestehende Unternehmen nach einer Due Diligence Prüfung auf. Und die haben mittlerweile so viele Unternehmen aufgebaut, dass sie insgesamt 200 Millionen Euro Umsatz mit ihren Unternehmen machen und insgesamt dort knapp 35 Millionen EBIT. Das Unternehmen wurde im Mai mit einer knappen Milliarde Euro bewertet. Wenn man sich das anschaut, wie die den Markt aufgerollt haben und man schaut sich dann diese Entwicklung seit Trajio bekannt geworden ist an, dann ist das schon echt sehr imposant. Das ist halt ein Großer Kapitalgeber, sage ich mal, der finanziert wird von großen Investoren wie zum Beispiel S4 Capital, Christian Angermeier und, und, und. All diese Unternehmen, die dort aufgekauft werden, sind Händler, sage ich mal, die bis 5 Millionen Euro Umsatz machen, also nicht mehr als 5 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, im Durchschnitt kaufen die Unternehmen zwischen 1 bis 5 Millionen Euro Umsatz und eine Marge von so rund 20 Prozent. Die versuchen in den meisten Fällen gar nicht auch dann irgendwelche Hebel zu setzen, um beispielsweise, sage ich mal, noch mehr daraus rauszuholen. Das werden sie irgendwann vielleicht tun, aber zurzeit wollen sie einfach auf die Masse gehen und immer mehr Unternehmen aufkaufen. Weil dieses Unternehmen Trageo beispielsweise wird finanziert von Investoren. Die haben so viel Gelder zur Verfügung, um immer mehr Unternehmen zu kaufen. Das heißt, die beschäftigen sich in erster Linie gar nicht damit, das Unternehmen aufzubauen, wie es jetzt ein normaler Verbraucher machen würde, der ein Unternehmen kauft, sondern wirklich tatsächlich damit, die Masse aufrechtzuerhalten und immer größer zu werden. Und irgendwann womöglich der größte Händler, der weltweit auf Amazon besteht, zu werden. Es gibt natürlich auch Nachahmungen in Deutschland von Tregio auch ein relativ großes Unternehmen. Razer heißt das beispielsweise. Razer kauft auch Amazon-Unternehmen auf. Das gleiche Prinzip wie Trageo, nur im europäischen Markt. Und dann gibt es noch Brands United, die auch sowas ähnliches verfolgen, aber eher im kleineren Stil als ein Razer und ein Trageo. Und all diese Unternehmen sind momentan, wie gesagt, privilegiert dafür, auch sehr gute Summen zu zahlen für den, das Amazon-Unternehmen. Jetzt interessieren sich natürlich die meisten dafür, was für Summen werden denn hier eigentlich gezahlt. Wir reden jetzt von ca. 1 bis 3er Multiple des Gewinns, ja? das heißt des vor vorsteuern das ist das, was die, sage ich mal, veranschlagen für, für ein Unternehmen. In Ausnahmefällen, sage ich mal, wenn ein Unternehmen so knapp 5, 6 Millionen macht, dann kann es auch sein, dass man vierer Multiple bekommt. Aber dafür müssen alle anderen Faktoren halt gegeben sein. Social-Media-Kanäle vorhanden. Das heißt, die achten natürlich auch darauf, dass die Marke außerhalb von Amazon gut positioniert ist. Das heißt, du sollst natürlich, wenn du deine Marke aufbaust, Wert darauf legen, deine Marke überall zu positionieren, breit zu streuen, dem Massenmarkt zugänglich zu machen und nicht nur den Amazon-Kunden. Wenn du dich aber dafür entscheidest, wie gesagt, dein Unternehmen zu verkaufen, dann sorge von vornherein dafür, dass, ich sag mal, deine Marke gut positioniert ist dass alle Zahlen korrekt sind, dass du die Due Diligence überprüfst, weil ich kann dir sagen, in der Due Diligence werden alle Konten, also das ganze Unternehmen wird unter die Lupe genommen. Und es ist nur eine Unstimmigkeit, die du nicht erklären kannst, wirst du es nicht verkaufen. Von daher bereite dich gut auf diesen Prozess vor. Zum Beispiel Trajio hat für sich auf die Fahne geschrieben, innerhalb von 45 Tagen den Vertragsabschluss zu machen. Das heißt, du gehst heute hin, Meldest dich dort bei denen, stellst dir das Unternehmen vor. Ja, das passiert alles per Zoom-Call und Sellerboard und solchen Themen. Und wenn die dich dafür interessieren, machen die den Angebot. Du unterschreibst eine NDA, dann geht es in die Due Diligence, die prüfen alle Unterlagen, da kriegst du eine ganze Liste, was du dann zeigen musst. Und wenn die das geprüft haben, kommt der Kaufvertrag und der Kauf. Also relativ schnell wirst du dein Unternehmen los. Und im Gegensatz zu einer Bankenfinanzierung dauert das Ganze natürlich, ist das viel, viel geringer von der Zeit. Aber ich sage mal so, es sind natürlich nicht die größten Multiples. Ich bin der Überzeugung, dass der, Markt sich so noch wachse, dass der Markt noch so wachsen wird, dass die Multiples noch steigen werden. Das heißt, das ist natürlich immer so eine Spekulation, man kann darauf nicht hoffen. Aber der E-Commerce-Markt ist generell im Aufschwung und deshalb kann es schon durchaus sein, dass die Multiples noch steigen werden. Aber um jetzt zur Frage zurückzukommen, ob gerade der richtige Zeitpunkt ist. Das ist nicht immer zu pauschalisieren. Das hängt nicht von der Zeit an sich ab, sondern von deinem Unternehmen. Das heißt, wie steht dein Unternehmen gerade da? Bringt es neue Produkte? Ist es im Wachstum? Ähm, ist es außerhalb von amazon positioniert? Sind all diese Faktoren schon beantwortet und geklärt? Dann bist du in der Lage, ein Unternehmen zu verkaufen. Ansonsten würde ich erstmal alles auf Vordermann bringen und dann diesen Weg gehen. Aber trotzdem interessanter Punkt, dass alle großen Investoren, die zum Beispiel bei Trezio und Razer drin sind, es also sind wirklich enorm große Investoren, also... Sir Martin Sorrell mit S4 Capital oder sowas. Ne? Und all solche Themen. Es ist super interessant, dass momentan jeder auf diesem Markt Amazon irgendwie ausspringen möchte. Und da zeigt man, dass wir auf jeden Fall aufs richtige Pferd gesetzt haben und der Markt auch kontinuierlich weiter wachsen will. Und von daher glaube ich daran, dass jetzt oder in Zukunft definitiv das Ganze noch weitergehen wird und dass immer mehr Unternehmen aufgekauft werden und, sage ich mal, irgendwelche Brandgruppen gebildet werden unter diversen Investoren getriebenen Unternehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Abo da und ich hoffe natürlich auch, dass es für euch informativ war und ihr jetzt ein bisschen mehr Einblicke bekommen habt, wie das Ganze abläuft, was die Käufer auch zahlen und wann der richtige Zeitpunkt ist. Und wenn das der Fall gewesen ist, wie gesagt, Abo da lassen, ähm, Daumen nach oben und wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Infobox. Solltet ihr ein Amazon-Unternehmen haben, was ihr verkaufen wollt, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Ähm, es kann sein, dass wir auch vielleicht den passenden Käufer dafür haben oder sogar das Ganze selber aufkaufen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Anthony.